Hi und willkommen. Mein Name ist die rollb und ich begrüße zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 3. Ja, ähm, ich habe ausgehen wieder üblicher erledigt wie man im letzten Part gesehen hat. Und ja, wir haben arendel abgeschlossen und neben im letzten Part haben wir Cutscenes geguckt und ein paar Minispiele gemacht, ne? Und ja, ich würde sagen, wir gehen ohne direkt Zeit zu verlieren zur nächsten Welt und zwar die karibik weil Level 34, ne? Schätze und so, und alles das war richtig, weil also nicht. Also, nicht okay, es war nicht so schwer, aber trotzdem leicht war es auch nicht. Eigentlich war es gar nicht so schwer, wenn ich so darüber nachdenke. Aber was soll es Karibik lass da Gehen freue ich mich schon. So äh, nein, aufbrechen. Und wir müssen mal ein paar mehr Sachen hier finden im Sterne Meer ich habe mir fehlen noch hier so zwei schatzdinger und ein paar kristalle will ich auch gern kaputt hauen und konstellationen also ja vom Eisplaneten planeten hin zum wasserplaneten mehr oder weniger Gott. habe ich irgendwann mein meinen oh Gott, au! habe ich irgendwann da mein gummi geändert ich glaube nicht ja, ich glaube nicht und da ist die festung da wollen wir nicht noch mal hin also wenn ich jetzt hier so rum geflogen wäre hätte mich das ding irgendwie gar nicht angegriffen oder keine ahnung ich glaube ich habe irgendwie damit der schub sich schneller auflädt was rein genau. ich glaube da habe ich schon ein paar davor irgendwie drin gehabt ja, da war ein kristall habe ich gesehen keine sorge aber ich will jetzt mal das kaputt hauen Aber was habe ich das kaputt weiß das denn da konnte ich nicht kaputt hauen ah, geht doch kaputt hm. vielleicht wenn man lang genug einfach drauf schießt geht alle sachen kaputt ich weiß nicht Die dinger immer immer wieder oder Hui. Wir sind auch so Sammeldinger halt, die nur einmal erscheinen, die ich kaputt hauen muss. Was, ist das Was ist das? so, so ein Ding. sagen haben die so komisch aus von der Seite. Ich kenne die nur von vorne. genauso, genauso. so. da ist nee, sind immer ich... so viel zeichnen, bis ich erstmal auffinde, wo ich lang muss in der Woche. Ist furchtbar, ey, wenn du keine Orientierung hast. Das glaubt mal. Da glaubt man, das Geld drin, genau. Eine so ein Checkpoint, sage ich mal. was habe ich immer noch nicht so ein Schatzding gefunden. Als heißt, aus ist das Gesicht irgendwie. Da ist sogar da, wo wir hin müssen. Da ist doch schon mal gut. war schon mal nah dran. ganz jetzt in diesen Ort teleportieren. Da ist nicht nett. Sollte mal also auf Karte Kristalle überall. soll wir versuchen, die ein bisschen so ins Visier zu nehmen. Irgendwie ist ja keiner da ist bestimmte goa drinne. Kann bestimmt oder hier drunter genau. Bestimmt hier irgendwie so rum. Aus dem Weg, also ich mal gucken, war er jetzt Ist seit jetzt wegen Raketen kaputt gegangen oder war ich einfach so lange darauf geballert habe? Okay, ich glaub, ich war ein bisschen zu nah am Mikrofon die ganze Zeit. Entschuldigung, das war ein paar Dinge hier noch ein. ich, werde irgendwann ganz viele Parts für Gummi-Missionen hier hochladen einfach nur, weil er schon so Bock macht. Ja, hat schon ein paar Parts hier so verdient, habe ich so Gefühl. Warte, ich kann da kaputt schießen? Was ist da? Er ja, sieht übel aus. Ich will da rein. man gar keine stärkere feuerkampf muss einfach nur geduld haben oder was ja jetzt nah aus 123 von 15 irgendwie würde ich davon ein foto machen jetzt wieder platz ja vor fotografieren ich habe die ganzen Dinger hier gelöscht hier die glücks fotos für die werden einem dings noch angezeigt im tagebuch ja, das ist auch so ein ding wir wahrscheinlich wenn wir direkt hier reinfliegen aber was soll's. ich kann ja gar nicht weiter aber irgendwie ist doch da so ein ding ja hallo Was ist grüne Dingen? Super mehr gründer hat hier so aufzuzögern so irgendwie. Noch voll viel starke Gegner. kommt nee. lass mal. Lass mal einfach zur Welt gehen. Mach mal alles. Tun alles, wenn wir voller überbronzenes Schiff haben. und tun wir alles auseinandernehmen. Ja, vielleicht machen wir es auch gar nicht, aber vielleicht machen wir es doch. Es macht Bock. also Es ist nicht so nervig wie ein Kingdom Hearts 1 und Kingdom Hearts 2 war auch relativ lustig. Oder habe ich das nie gemacht, aber bei dem Spiel kann man glaube ich mal machen. Ne? Also, ich weiß ja nicht, ob man irgendwas bekommt oder so. Ich sehe schon hier Piratenschiffteile. Ich glaube, wir sind fast da. Doch mein Gott, den Tag die voll bedrohlich aus? Auf geht's in die Karibik, weil bedrohlich sieht dieser Planet aus. Welt halt nie nach Diese Strenge, jemals wird jetzt fühlt sich beinahe so an, als wäre mich wollte mich jemand hier haben. Wer wohl, ne? Aqua. Akkuan, was? ich glaube, sollten wir uns mal so festlegen: nur zehn Minuten Gummischiff, Und dann den Rest äh, machen wir die Welt. Von Eis oh, zu Wasser oh, gewechselt. Oh, oh, oh, is Aber oh, ist wieder eine bekannte Welt, merkt gerade. Ist die zweite oh, bekannte Welt, glaube ich, ne? Ne, dritte, glaube ich. Was war jetzt? Was war jetzt? Herkules Welt. Dann, äh, nicht. So hier look out, for uh, me. Also the the sleeps, Jones, still still Twilight, Town. mein Gott, und 100. Morgen, weil also die vierte bekannte Welt jetzt schon das sind wahrscheinlich die Szene aus dem Trailer. Ja, Grafing am Verschwiegen Cause we get to be pirates again. Yep, you always did like this world. How could anyone not? Still. an? It's a real shame we don't have a bigger ship. Where else? The edge of the world. Captain Sorrel. Das ist so eine Endlichkeit und noch viel weiter. Äh, warte, What falsch Welt. Right. Goofy? The edge of the world. Geht uns echt das Meer aus? Out? <lacht> äh, tolle Idioten, wir werden alle sterben. Was bedeutet das? <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Obwohl Donald müsste es ja ein Quizn ist ist aber keine ahnung er hat immer matrosenklamotten an also ich nehme an er hat, noch, er hat ein bisschen ahnung von von der see warum ja, weiß ja nicht die karibik Also, ja, noch Flug der Karibik. Ich habe nur den ersten Film gesehen, also, da ist auch schon lange her. Jemand, hat passiert irgendwie auf den zweiten oder dritten oder irgendeinen Film, nehme ich an, ne? Also, ja. Weiß nicht, was auf mich zukommt. Captain Jack Sparrow kommt ja vor, das weiß ich. Und alleine Blumen. <lacht> Was huh. we end up this time? Wir sind wir mitten irgendwo in der Wüste gelandet. Ist das mehr ausgetrocknet oder wie? We won't get anywhere without a ship. Hmm? ein awesome, Chef? A ship. So, das ist Oh, boy! It, It is, is a ship. ship. <laughs> Das ist im Film auch so passiert. <lacht> Was? Hey, huh? oh, Jack Sparrow! Hey Jack, where are we? Oh. Help me catch the Pearl, bevor sie geht. Ei, ei, Captain! Sieht ehrlich gesagt aus wie ein Captain. Okay. Erstmal gucken, ob ich wieder links eingestellt. Ja. Also abgestellt, meine ich. Ja, wir haben Captain Jack Sparrow in unserem Team. Übersprungen. Jack, hier ist der Jack. gegen wir mal zwei, sehr noch Sparrow. Weil es halt zwei Jacks gab. Alter. 56 Ja okay, Karibik, ne Piraten. Ich nehme an. Würde irgendwie Sinn machen, wenn irgendwie eine Piratenwelt hier. Ach, der hat nur eine Potion. Viele schätze hat Weißt man nicht, da lang geh. Gehe mal da lang. Okay. Dann gehen wir einfach. Ich habe die neue Waffe glaube ich ausgerüstet, oder? Doch, habe ich schon ausgerüstet. Aber ich habe sie bisher noch nicht eingesetzt, weil das will ich mir immer aufsparen. Rennt, rennt, da kommt bestimmt noch irgendwas zwischen. Wenn ne? schon mal cool an die Welt Wir müssen, ein Schiff Ich gehe ja schon so schnell ich kann. Donald, verdammt, die aus dem Bildschirm. Wie könnt ihr so schnell rennen? Wie ich bin zweimal gerollt Ah, Gott. Kommt her. Ah, ich habe ja Eis, genau. Schießen die auf uns? Hey. Donald Mann. Ah. Es ist mir gerade mein Ding ausgegangen, o oh Gott. Vielleicht tot. Was soll ich sagen sind sturm kann okay ich habe wieder so dinger der andere tot nein egal aber keine zeit ich habe so viel rumgearbeitet am anfang kommen jetzt teuer zu stehen nur lauft doch während ich heiz Den kommen ich glaube die sind kommen Nein. Äh, okay. Wenn du Eiswegs und entlang der Reihe auf sie rutscht, oh, okay. aber ich nicht die ersten Minuten da weggerannt, Ne, dann hat man auch genug Zeit. Äh, ich muss das ja machen. Okay, diesmal echt. Hier, kommen Alter, er voll, hat auch voll gebracht. Dann damit aber gut. Dankeschön. Oh nein. Deaktiviert hat Also ich tu nicht mehr nach vorne. Boah! Wow. <lacht> er ja, ist doch voll broken. Um, Deaktivieren, danke. Da ich irgendwie gar nicht gedacht, ey. habe ich genug Zeit. Oh. Oh, cool. Staub oh, einer solcher Attacken macht aber auch oh. Okay, 34 Level ne? 34 war ja empfohlen, glaube ich. ich keine Zeit für euch, Bin mir ein bisschen zu, zu knapp hier. Ich mich eigentlich heilen, nicht angreifen, verdammt. das wir auf das Ding raus? Ich dachte, wenn wir mal schon wieder hier. Ja. Warum nicht? Weiter. Yeah. war oh, oh, oh, oh, oh, oh, vielleicht ich noch nicht so gut TV. so tun als würde ich euch angreifen. Quer. Gut. Alltag. Schaden. ist das? Oh, sehr gut. stritt Aber ich glaube schon. Okay, auf, auf auf aufs Schiff und irgendwie auf Muscheln irgendwie reitet. Irgendwie so Keine Ahnung. ich nehme an, das kam im Film vorne. Da ist der Depp. wo ich bezweifle dass es seine original stimme ist die er hier bekommt der lässt sich doch nicht darauf herab irgendwie für kingdom hat die stimme bereitzustellen ne? hey, da sind einige charaktere die ich kenne und einige die ich überhaupt nicht kenne Kommt in diesem spiel diese eine szene vor wo der von diesen diesen hunderten Typen da verfolgt wird diese legendäre Szene das ist doch nämlich mal aus dem zweiten oder dritten Film irgendwie so ne There's been a perpetual and virulent lack of discipline upon my vessel. Why? Sir, you're... You're in Davy Jones' locker, Captain. Hmm? Davy Jones' locker? I know that. I know where I am. And don't think I don't. I'm in Davy Jones' locker. Assuredly. Oh, Jack Sparrow. Barbosa, Oh Oh headset Hector it's been too long hasn't it I Elijah Muach I remember you shot me No I didn't Sora we meet again I'm trying nicht ja Aber die beiden kann man auch wir auch Piraten Is Something about you different? Yeah, you look all swashbuckly. Well, I've seen some adventures, but I never thought I'd find you here. Speaking of, where exactly is here? What's all this about a locker? Davy Jones' locker. Jack neglected to repay a certain debt to Jones. So Jones sent the Kraken to devour Jack, and that's how he ended up here. Then... Davy Jones' locker... You're saying that we've gone beyond... Beyond the grave? Yeah. Mm. And we're here to wrest Jack from his fate. Teodorma. Huh? Out and about, eh? You had an agreeable sense of the macabre to any delirium. <laughs> He thinks we're a hallucination. Complete with these three masqueraders. Jack, this is real. We're here. We've come to rescue you. Huh? Have you now? That's very kind of you. But it would seem that as I possess a ship and you don't, you're the ones in need of rescuing. And I'm not sure as I'm in the mood. Jack! Cutler Beckett has the heart of Davy Jones. He controls the flying Dutchman. He's taking over the seas. And he must be stopped. The Brethren cart is coward. Leave you people alone for just a minute and look what happens. Everything's gone to pot. Hmm? I'm lost. What's going on? Well, um sounds to me like this Beckett fellow they mentioned is trying to get the <inaudible> <call inaudible> Er nie in unserer Truppe. Yeah, no conquerors. Listen, Jack. The world needs your back, something fierce, and you need a crew. Why should I sail with any of you? Four of you have tried to annihilate me. Jack, we're on your side. so you are, mates. I never could have caught the pill without you. Sora, Donald, Goofy, you're hired. Yes. Ja. Ja. <laughs> As for the rest of you Holy Freaks. Mm. <laughs> See you, You're in. Gibbs, you can come. Hey hey. Way anchor, all hands. Prepare to make sail. Uh ja. which way are you going, ja? mm. miss Yeah. Und dann irgendwie erklären, nee, ne? <lacht> right then, Mr. Sora, the helm is yours. Provided you pass muster. Huh? See that island there with the two peaks? Prove you can reach that, and the open sea is yours. Oh, ay <lacht> ay! Okay, jetzt setzt die Serie und erlebe Abenteuer auf den Weiten des Meeres. Schiffsteuerung, beschleunigen, langsamer werden, Kurs ändern, Kamera bewegen, Kanonen abfeuern, Perspektive wechseln. Ja, das ist cool. Davon habe ich irgendwie was im Trailer gesehen, aber sehr schön. schiff aus dem nichts. Niemand da. Die so ranken. Manchmal ist auf das grüne zielen, ja. Okay, da ist awesome. Weiß das Wasser, so. ein ist gut. Okay, wird mir auf jeden Fall Bock machen. So we do have a destination, right? Oh, I can't tell anymore. Hmm. Cast your fate with Jack Sparrow, and you'll soon be sharing in the wrath of David Jones. The guy Will mentioned? Who does he think he is, anyway? And what did Jack ever do to him? Truly, you don't know who David Jones be, and you say you be men of the sea. The, um, let's put it this way. We're from another sea. Hmm, I you now? Jack and David Jones' fate be intertwined. Jones, him raised Jack's precious pearl from the depths and make Jack captain for 13 years. In exchange, Jack promised to give Jones him soul as payment. <laughs> 13 years passed. Und jack failed to return so jones him seen the kraken to devour jack taking him and the pearl back to the der kraken ja, dann er alles verschluckt hat Are you, um, talking about You mean that the Kraken's gonna eat us? Uh, let the Kraken have a crack. I ain't scared. Hmm, not scared at all. That be rare. Most men, dim run for land at the mention of the Kraken. Not you. But Jack be scared. He wants to be free of his dick to David Jones. That's why him need the box. box? Oh, it be a chest where David Jones lock away the part of him that hurt. The pain it caused him was too much to live with. But not enough to keep. Wir über die gleiche die die Box, ne? Hm? Oh. die wir reden, ne? Also Trauer. Und <lacht> okay? Bin gut, hat einige von den Welten so richtig mit dem, what? How does he do it? a creature absent a heart and yet somehow able to keep existing Not even my finest replica can claim that achievement. THE SECRET MUST BE IN THAT BOX! I HAVE TO KNOW WHAT MYSTERIES IT CONTAINS! I BELIEVE OUR ORDERS WERE TO FIND THE BOX AND SEIZE IT. NO MORE. PUT A LEASH ON THAT RUNAWAY CURIOSITY. ALWAYS SO short-sighted. WHY WOULD THE ORGANIZATION SEEK ME OUT JUST AS SOON AS I WAS RECOMPLETED, IF NOT TO AFFIRM MY INTELLECTUAL PROWESS AND INVEST IN MY RESEARCH? Every stride I make is a stride for all of us. Oh, really? And what exactly are we striding towards? Hmm? Luxord, do I detect a hint of treachery in your words? What? Don't be absurd. But to be clear, I serve the organization. I don't share your need to please Zemnus. He's good at wrapping you around his little finger. Always has been. Hmm. All I desire is the freedom to continue my research. Ansem the Wise refused to nurture my talents, so I cast my lot with Xemnas. With Xehanort, rather. Simple as that. I see. And you don't care how he uses your research? Not in the slightest. All that concerns me is that I complete the perfect human vessel. <clears throat> That's all well and good. But I know this world better than you. Kindly stay out of the way. Oh, of course. Considering those pests have shown up, I'd hardly get anything done. I already know what to do with the pests. Then you can resume your stuffy studies. Ah, that's my boy. I'll be watching from the shadows then. Für Neueservemitglied ist er ganz schön <lacht> selbstsicher. Und das mit dem perfekten menschlichen Gülle würde ich auch irgendwie abschreiben, weil das hat sie mehr oder weniger umgebracht, als er Replika Rico erschaffen hat. Also ja, vielleicht sollte man seinen Träumen folgen, aber nicht so weit. Und was ist hier los? Was? Diesen schon wieder passiert. Thanks, Jack. You could have warned us. Yeah, everything went topsy-turvy and upsy-downsy. Well, at least we're back in the land of the living. Never fit all according to plan, but that be no reason to rest easy. A ship. Oh. I've never seen one like that. Ähm ja. Herzlos. Ja, Heartless. Sie sah das. Sie weiß doch irgendwie was, das doch von der anderen Welt Welten, oder? Aus ja, wie so eine Schamanin oder irgendwie so was, du weißt bestimmt, also, so irgendwie was. <lacht> <lacht> <lacht> Sure do wish we could get a little closer. Hm, vielleicht. Donald and Goofy! Protect the ship! I'll handle the heartless! Ich bin der LT, ich muss alles machen. komm mal ja, her du luftgefecht besiegen riesigen fliegen herz und beschütze die per äh, black pearl äh, zu lenken und zu feuern luft halt, also luftsprung gefahren ausweichen eingeschwindigkeit der abgestellt jetzt kannst du windschritte nutzen oder entlang der farbigen rauchspur wieder zurück auf die rücken fliegen aber gelangen alles klar okay da ist cool wie ein Gummischiff hm. Kampf nur halt mit mit Herzlogen und nicht im Weltall die Musik ist das King Nummer zwei übrigens haben die schon mal in diesem Spiel vor Topi, jetzt kann ich auch. naja ich muss sowieso einmal wahrscheinlich ab absteigen oh gott Weil ich mich heilen muss so, nächster so, gehen wir aus dem weg ich versuche so Er tut halt nicht so schnell verrecken vorgeht mir aus dem Weg. Ey. Ich will auf Black zurück. Ich muss erstmal heilen. So. Kann ich nicht auf den hoch? Oh, aber ja Vielleicht will ich hier irgendwie einzelteile kaputt machen so wie ein anker oder so ich habe einfach nur drei gesehen also was genau wie der kampf gegen diesen ein und ja, so, das mal zwei. Hi. eine box aus äh, land der drachen hätte auch so ein ding Die dinge am rücken oh gott uh, uh, uh, uh. wer sich einfach zerstören lässt oh gott. ich drehe mich einfach nur und das reicht Nächster. Also so Bomben abfeuern ist klar. Ah. Ich noch in der Nähe des Hallo. Was ist das? Oh mal kurz sagen damit aufsteigen. Also ist okay. alles ist cool, man Ich kann ja auch erledigen für grüne Dinger hier. Na ja hallo, auf damit. wieder auf deinen rücken kommen wir hey, machen aber auch schaden ja, ich gebe mir doch wieder machen Goofy. ganz locker bleiben Aber ja. Hm, hm, hm, hm. okay, kriege ich. Hi. Wenn <lacht> sie so jemalig aus von uh, uh, ausfallen, au, au, au, au, au, au. und in die fresse luftgrätsche ich glaube ich auch schon egal stapel war glaube ich habe ich mich auch irgendwie gewohnt Nein, ich habe gar nicht luftleiter bekommen das schiff wurde versenkt So now, nah. oh God. Donald? Goofy? Where are the others? After you fell, we came looking for you. I guess they must have kept going. the Oh. And I was so happy that we got to see them again. Lass egerte Sail under Captain Jack Sparrow. Oh? Jack! Jack! Hm. Okay. Oh, was ist das denn für ein Schiff? Hm. Perhaps you'll consider an arrangement. One which requires nothing from you, but information. Regarding the Brethren Court, no doubt. In exchange for fair compensation, <laughs> square my debt with Jones. Guarantee my freedom. Of course. It's just good business. Were I in a divulgatory mood, what then might I divulge? Everything. Where are they meeting? What are the plans? Ja, der ist bestimmt gut. Ich bestimmt so den Helden gerne. Ich hab den schon mal gesehen. Ich glaube der kam auch im ersten Film vor, oder? Shall we? Shall we what? Some pirate won't get anywhere without a ship. So, let's go get one. Oh. <lacht> yes. <lacht> Wir brauchen uns Floß, oder? Sora und Jack sure are cut from the same cloth. <lacht> <lacht> Use that key to free me, Sora, and you have my most certain promise. The and the power under sea you ever wish for me. Free her what's okay wrong unter wasserkundung was die mehr ist tiefer wir können ja echt alles machen in dieser welt tauchen auftauchen das war uns die karte hier ist die karte drin ja ich muss das da sehe ich Speicherpunkt und so. Genau gesagt hier. So, wann habe ich denn alles hier alles gefunden? Angriffsplus. Hm, oh, wir haben alles hier. Cool. ja Cool. Wir können ja nichts hochleveln. Oh, nichts neues okay bana und die haben nicht so coole effekte wie bei dir jetzt Okay, wir haben einige neue sachen ja Stritt, tritt um entfernte gegner anzugreifen ja, und wir haben immer noch nicht Luftgräche. Sei ich schon drei Stück davon. Kann ich noch weiter, glaube ich, ne? Hm, kann mit deinem team auslösen kannst. Okay. Du hast nichts. So, hast das war's, Laut. Perfekt, warte. Dann gebe ich dir einfach mal hier was Neues und dann kannst du das bestimmt ausrüsten ne? gibt dann ja noch viel Magie. Hm, da Tier, das ne? Ja. Da werden nicht genug bekommen dadurch, ne? Doch. Sehen, wir kann immer noch er noch mal lernen, wenn er will. Soll ich den party hier beenden? Ja, ich glaube schon, ne? Minuten. Muss da irgendwas sein. Nein. Wir draußen schwimmen gehen. Wart bleiben wir doch auf der Insel. Ja, ich gleich nur. Dann haben wir irgendwo Dingens? Ja. Okay, ich glaube, wir tun doch... Ich glaube, schneller bewegen. Ne? jetzt ja, machen wir hier noch hier Schluss. aber vorher gucken wir hier noch mal. Was haben wir denn hier noch? Machen wir ein paar Spiele noch? Ne, das hier hat man noch nicht. Folgte Olympiade. Was haben wir da schon gespielt, oder? nicht On your mark, oh mag und ob wir euch das machen <lacht> das. der ist in führung es wie so schnell ey. Wie soll ich das gleichzeitig machen und dann ich brauche schon beide Finger irgendwie okay vielleicht so Muss wahrscheinlich von jedem Ding hier einmal gewinnen ne Oh mein Gott. Also schwer, ey. Ich will es mit dem Zeige- und Mittelfinger meiner rechten Hand das machen. Boah, ey. was ist das denn? Oh. Komm schon. Eben so spät wie möglich, oh! Oh, das ist kacke, oh, und ich muss auch mit jedem ja einmal schaffen. Bestimmt, ne? oh, nee. ich sagen wir beenden Part hier diese Frustration hier und noch weiter in der nächsten Folge. In der karibik Alles klar. ich habe mich als Zuschauen und sage tschüss bis zur nächsten folge Liked, abonniert und kommentiert bitte Ciao.